Okay, wir haben eine das des Kickslosenroboters. Mhm. Ah! So. Ah! ah. ah. Was ist das? Eine Schönheit. Papier. Man sieht Papier hin okay. zur Isolierung. Ja. Mhm. Das ist das ah. entwickler schon. Ja. Das schaut ein bisschen billig aus. Das <lacht> ist das uh, ah. CPU. Das ist eine ja. kleine CPU. Ah, das, das die ist kleine, da ist ja. Ich glaube, da ist sogar ein Lautsprecher <lacht> oben. Wirklich? Ah, die sie kann das reden. Das dient nur der Spannungsstabilisierung, weil das Ganze wird mit 12 Volt versorgt. Dann ist hier ein DC DC-Wandler drauf, der eben aus dem 12 v die 3,3 v für den Computer macht. Computer klingt ein bisschen übertrieben. Es ist ein ganz kleiner Mikrocontroller drauf, mhm. der eine PWM macht für die Servoansteuerung. Jeder, der sich mit Modellpost Servos schon beschäftigt hat, weiß das eben eh schon, dass zwischen 1 und 2 Millisekunden ein Rechteck erzeugt wird. Eine Millisekunde heißt fahr ganz nach links und zwei Millisekunden heißt fahr ganz nach rechts. Und damit sich jetzt die Räder dauernd drehen und nicht gegen Anschlag fahren, baut man den Modellbau Servos um, indem man einfach mit der Zwickzange die Arretierung wegzwickt. Das heißt, das fährt nicht mehr mechanisch gegen das Ende, sondern dreht sich im Kreis. Dann ist noch ein Potentiometer eingebaut in dem Servo. Das nimmt man einfach raus und lötet zwei fixe Widerstände ein. Das heißt, die Elektronik glaubt, ah, ich bin weg von der Mitte. Und wenn man jetzt mit dem Signal weg von der Mitte fährt, wird er immer schneller, das Servo. Und wenn man wieder in, auf der Nullstellung fährt, mit dem Signal, dann bleibt das Servo stehen und im anderen Bereich fahrt er eben wird Das ist der eine Sache. Ein findet man eh im Internet für sich, im Modell Servos. Ist unten noch was? Ja, jetzt öffnen wir ihn weiter. Die Schicht 2 naht, ja. Papier 1 wurde entfernt, Papier 2 wurde entfernt, ah, Wahnsinn, das hier sieht man die mit Power. einem Klettverschluss ist einfach der Akku fixiert. Mhm. Das ist da nämlich drinnen herum und man sieht eben auf der linken Seite einen modellbau und auf der rechten Seite einen Modellbau-Servo. Mhm. Das, genau. das sind eben die Motoren, die wurden eben umgebaut. Was ist dieses led lämpchen das hier noch dran oder ist das ein LED? Ich gerade. Ich glaube, das, das ist eine normale LED. Die zeigt mir an, dass es spannend da ist, wenn ich ihn einschalte. Können wir mal probieren? Schalten wir mal ein. Ja, ja. Die LED habe ich nie rausgeführt. Also <lacht> da müsste ja, man ein Loch aus. müsste äh, man den ja. Loch bohren. Das, das geschah nie. Und irgendwie in die Dose einbauen.